Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Biked Up! Biked Up ist ein Spiel, in dem es darum geht, Leute zu vermöbeln oder Sachen zu zerstören. Ich habe das vor ein paar Monaten mal zusammen mit Lewis gespielt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man normalerweise mit diesem Körperbau startet, weil ich mir auch nicht sicher bin, ob ich mit dem Charakter hier schon gespielt habe. Aber ja, grundsätzlich könnt ihr hier einfach reingehen, ein paar Häuser zusammenschlagen. Dieses Haus ist zu groß für mich. Und habt einfach eine gute Zeit. Naja, und dann ist man hier einfach Biked Up. Da unten sind kleine Mannequins. Die kann ich mit der 2 einfach greifen. Komm her, komm her, kleiner Mann. Du kommst nach da oben. Oder dahin. <lacht> es macht einfach Spaß. Man läuft einfach herum und vermöbelt Leute. Ich weiß halt wirklich nicht, ob ich das hier schon mit dem Account gespielt habe oder ob ich das mit meinem zweiten Account gemacht habe. Normalerweise nehme ich immer, wenn ich spiele, privat spiele meinen zweiten Account, damit ich die Spiele halt nochmal mit Roblox Conny spielen kann. Aber das hier ist ja schon so lange her, dass ich es gar nicht weiß. Ich weiß gar nicht, ob man schon mit so einem Körperbau startet oder nicht. Ich weiß nur eins. Da hinten sind Trophäen, die muss ich sammeln. Äh, wie soll ich da rankommen? Geh weg. Ich will da rankommen. Na gut, ich sammle jetzt einfach so einen. Hallo, kleiner Mann. Hallo, kleiner Mann. Du kommst mit. So, es gibt ja einen Shop, da kann man sich einige Sachen hier Kaufen für Robux und was nicht alles. Man kann hier auf Ausrüstung gehen und ihr seht, es gibt noch mehr Moves als nur Schlagen und Greifen. Es gibt auch Kicken, das kostet mich 5000 von diesen blauen Edelsteinen-Dingern da. Es gibt Force Blast, es gibt Supersprung, Telekinese. Telekinese ist cool. Es gibt richtig viele verschiedene Fähigkeiten, die man haben kann. Es gibt auch noch ein paar verschiedene Items. Granaten, die kann man zum Beispiel werfen, die lassen dann Sachen in die Luft gehen. Und natürlich gibt es hier auch Gamepässe. Entschuldigung, wo kommen die denn alle her? Weg da! Aus dem... Lauf dich weg! Ich wollte euch nur verprügeln. Okay, komm ran. Hui. Oh. Wenn wir hier auf den Stern drücken, seht ihr, es gibt ein paar Quests. Zerstöre 2000 Steine. Dann kriege ich auch 2000 von diesen blauen Dingern. Die Frage ist, zählt Steine zerstören auch dazu, wenn ich hier das untere Gerüst... Oh, die muss man auch aufsammeln. Haha. Wenn ich das untere Gerüst hier kaputt mache und dann alle Steine da oben mit einbrechen... Zählt das, please? Ich meine, dann sollte ja nichts mehr Halt haben, ne? So, woran hält es? Ach, die Innenwände. Okay. Augenblick, ich muss doch die Innenwände zerstören. So, jetzt habe ich 330 337, 340. Okay, es zählt leider nicht. Schade. Wäre cool gewesen. Drücke 5 NSCs mit Kühlschränken. Wahrscheinlich sind NPCs gemeint, statt NSCs. Non-Spieler-Character. Nee, es ist ja nur das eine Wort übersetzt. So, hä? Ist ja auch egal. Was liegt denn hier rum? Och, eine Granate. Die nehme ich mal mit. Die kommt dahin. hin. Oh. Ich habe sie nicht sehr weit geworfen. Entschuldigung, ich brauche die Granate nochmal, please. Aber sie explodiert nicht. Okay, die war wohl ein Blindgänger mit Requisiten. Okay, Bruder, du kommst jetzt erstmal zu einer Requisite, ja? Komm mit. Warte kurz. Ha, ah, daneben. Augenblick, ich nehme dieses Sprengfass. So, und oh, das werfe ich jetzt auf dich. Bam! das gefällt mir. Aber es hat nicht gezählt. Ui. Oh, Edelsteine, sehr gut. Kann ich weitere aufsammeln? Also man kann eigentlich auch alles hochheben, was es so gibt. Es gibt hier so eine Bank, die kann ich nehmen. Und auf den Typen da hinten werfen. Aber werfen funktioniert gerade irgendwie nicht so gut. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Kann mich daran erinnern, dass es früher besser ging. Ich hau mal den, das Ding hier kaputt. Ein Augenblick, das haben wir gleich geschafft. Pff, aua. <lacht> ah, da kam jetzt eine Menge Zeug raus. Das kann ich alles einsammeln. Ganz viele Granaten, ganz viele Edelsteine. Nices Ding. So, und ihr seht, da unten füllt sich meine Leiste. Ich habe jetzt diese ganzen Sachen, die ich aufgesammelt habe, und kann die dann auch verwenden. Warum diese eine Granate nicht funktioniert hat, keine Ahnung. Okay, Kühlschränke brauche ich und zerstöre 20, äh, 2000 Steine. Die 2000 Steine, die kriege ich ja wohl hin. Ich muss aber auch Spieler schlagen. Hey, ich habe Granaten, ne? Ich könnte ja mal so eine Granate auf den da hinten werfen. Bam! Ich werf dich kaputt, Alter. Ich werf dich kaputt. Ich werf dich... Oh, warte, die Edelsteine muss ich einsammeln. Und oh, die Trophäe muss ich auch einsammeln. Meine! Ja! Yeah! Hallo? Dankeschön. <lacht> Entschuldigung, du kommst mal kurz mit. Ja. Ich will den Schweinereiter da hinten holen. Ey, du da! Willst du aufs Maul? Willst du Stress? hä? Huh? Ob du Stress willst? Okay. Der hat Leute ins Loch geworfen. Granate! Okay. Ich schaff's nicht, den Typen zu töten. Ich bin zu schlecht. Was sind das hier eigentlich? Davon habe ich jeweils immer nur einen. Deswegen will ich die gar nicht verschwenden. Ah, ich heb die mir auf. Ich weiß Ich weiß nicht genau, wofür die da sind. Deswegen. Aber erstmal. Hey. Oh, ich habe zu hoch geworfen. Ich weiß auch nicht genau, wie man hier mit zielt. Das muss ich sagen. Ich weiß das nicht wirklich. Lol. Was ist denn jetzt passiert? Ist ja auch egal. Gibt es hier Kühlschränke? Zählen die Dinger hier als Kühlschränke? Weil wenn ja, dann kann ich damit. Oh ja, warte, die hier muss ich auch noch einsammeln. Und das ja auch noch einsammeln. So, damit muss ich mal auf so ein NPC hier werfen. Daneben. Schade. Alter, also, wie slidet er denn weg? Das Spiel leckt bei mir ein bisschen. Das finde ich schade. Aber ich nehme den jetzt nochmal und jetzt will ich aber den Typen mal treffen. Schon wieder daneben. Kann ich dich einfach gegen den Kühlschrank werfen? Ist doch das Gleiche. Ja! Okay, zählt das? Bitte sagt, dass das zählt. Nein, das zählt nicht. <lacht> er denkt sich, oh man, nicht schon wieder. Ich werfe immer daneben. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Gut, muss ist der Kühlschrank hin? Ach da. Bleib mal kurz da. So, also das ist doch jetzt die richtige Distanz, die ich brauche. Schon wieder daneben. Ich treffe es einfach nicht. Es gibt übrigens auch Ragdoll. Ihr könnt äh, R drücken und dann fallt er einfach um. Das ist auch immer sehr schön. Aber wie drücke ich ihn in den Kühlschrank? Wie mache ich das? Hm. Oh, Emotes kommen auch bald. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel überhaupt noch geupdatet wird, weil das ist schon... Ein etwas älteres Spiel. Also was heißt ein etwas älteres Spiel? Das kam halt letztes Jahr raus. Und ich habe es letztes Jahr gespielt. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hier seht ihr meine Ausrüstung. Ich kann die dann auch... Kann ich die umswitchen? Ich glaube nicht. Hier unten könnt ihr übrigens die Nutzer-ID eines anderen Spielers eingeben. Und dann seht ihr so aus wie er. Ich könnte zum Beispiel mal auf das Profil von Lewis gehen. Und dann einfach seine Spieler-ID hier eingeben. Drückt dann auf Set. Ah, und das kostet einen Game Pass. Na gut, schade. Das wäre cool gewesen, wenn ich jetzt so rumlaufen könnte wie Louis. Aber komm run. Bruder, Wir müssen einen Kühlschrank finden, okay? Vielleicht ist da vorne ein Kühlschrank drin Wir müssen kurz rein Das ist ein Kühlschrank Ich habe einen Kühlschrank gefunden Manni, Manni, hat das gezählt, please? Nee, Manni, lauf doch nicht weg Warte, ich höre den Kühlschrank Jetzt aber Das wird was Und? Ich habe ihn getroffen und es hat gezählt Okay Ich muss nur lernen zu treffen Ach, warum hörst du auf zu laufen? Zählt das, wenn ich dich raufwerfe? Nee, zumindest habe ich gerade nicht getroffen Ob. Haha Ich habe dich getroffen Was nur der Baum hier? Geh aus dem Weg Böder Baum Okay, Manni, jetzt kriegst du noch mal einen aufs Maul Ah, oh, daneben, schade. Manni, nicht. Ich dachte, das zwischen uns wäre was Besonderes. Jetzt aber. Haha. <lacht> okay, ich muss ihn noch zweimal treffen. Oh, da hinten kommt ein Noob. Warte, den drücke ich. Den drücke ich. Haha. Ich habe ihn einfach umgeworfen. Haha. Ja. Ich werfe ihn die ganze Zeit um mit dem Zeug hier. Ich werfe ihn die ganze Zeit um. <lacht> Geh weg von mir. Ich will dich nicht. Geh weg. Geh weg, habe ich gesagt ha. Geh <lacht> weg. Oh nein, er hat mich getroffen. Frechheit. Aha. Ich schlag dich K.O. Dann kriege ich meine Schlagspielerpunkte dazu. Geh weg. Traust dich doch eh nicht. Haha. Oh, daneben. Nein, ich habe Schlag noch nicht ausgerüstet. Das war unfair. Nein, hör auf mich zu boxen. Das ist gemein. Das darfst du nicht machen. Aua. Nein. Haha. <lacht> ich habe eine Granate auf ihn geworfen. Aha. Jetzt noch ein Punch. Ein Punch, du gehst Knockout. So, jetzt habe ich ihn. Okay, drücke, um zu sammeln. Dann sammle ich das jetzt. Ich muss nur kurz shift ausmachen. Nimm den Kühlschrank hier mit. Hä, wie habe ich dich denn getroffen? Ich will nicht mehr mit dir kämpfen. Ich will nicht mehr mit dir kämpfen. Ich bin fertig. Ich habe meine Quest schon. Wir jetzt Money haben. Komm mit Money. Wir gehen. Diesen blöden Schläger. Mit dem geben wir uns nicht mehr ab. Ich hab den sowieso geowned, nicht wahr? Ja, das hast du. Das hast du sehr gut gemacht. Ja, ich weiß. Komm, wir holen uns einen Kühlschrank aus dem Haus da vorne. Du machst die Tür auf. Pfui. Oh, daneben. Da ist ein Kühlschrank. Perfekt. Mach mal kurz auf. Warte, ich mach das. Du warst noch nie so gut im Aufmachen, Money. Ah, ich hab den Kühlschrank. Manni, wo bist du? Ey, na? Er schreibt halt. <lacht> Aber wo ist Manni? Manni ist einfach weggelaufen. Das, Manni. Du wolltest dich vor mir verstecken? Wir spielen jetzt kein Hide and Seek, Manni. Manni, komm jetzt mal mit. Ey, wir hatten da Granaten auf mich geworfen. Augenblick, Manni. Ah, ich hänge fest. Ah, ah, was ist mit mir los? Hilfe. Manni, ich muss dich kurz loslassen. Irgendwas hat mit mir nicht gestimmt. Okay, mir geht's wieder gut. Ich habe für dich Kontrolle über meinem Körper. Okay, Manni. Wir werfen dich jetzt noch ein bisschen auf den Kühlschrank und den Kühlschrank ein bisschen auf dich. Dann kriege ich die Quest hier auch voll. So, ist nichts Persönliches, du weißt das doch. Wir waren doch immer Freunde. Jetzt lauf doch nicht weg. Dankeschön. Ha! Aber es zählt nicht, wenn ich Money auf den Kühlschrank werfe. Das ist nicht Money, das weiß ich. Money ist da hinten. Ich habe ihn viel zu weit weggeworfen. Money bleib stehen. Ah, daneben wegen der blöden Kante. Schade. Den hole ich mir noch. Den hole ich mir noch. Money, ich erkenne dich doch unter Tausenden wieder. Ah, daneben geworfen. Schon wieder. Money tut so, als ob er mich nicht kennt. Das macht er immer, wenn er bockig ist. Warum bist du schon wieder bockig, Money? Ist es, weil ich Kühlschränke auf dich werfe? Komm mit, komm mit. So. jetzt machen wir das in aller Ruhe hier. Oh, schon wieder daneben. Ich bin so schlecht. Ich wünschte ich könnte besser zielen. Also ich schaff's immer, Money auf den Kühlschrank zu werfen, aber die den Kühlschrank auf Money. Schon wieder daneben. Nein, nicht ins Loch. Nein, der Kühlschrank ist im Loch gelandet. Mani, daran bist du schuld. Du warst die ganze Zeit gemein zu mir. Mani, du hast so getan, als würdest du mich nicht kennen. Ich dachte, das zwischen uns wäre was Besonderes. Aber du, du denkst immer nur an dich selbst. Jetzt ist es vorbei. Tschüss, Money. Ich bereue es, dass ich das getan habe. Klicken wir mal, mal hier auf diese Auszeichnung. Sammle alle zwölf Trophäen, zerstöre, bla bla bla. Okay, es gibt auch solche Aufzeichnungen. Warte, was stand da? Wirf 50 NPCs in das Loch. Okay, ich habe bisher einen reingeworfen. Das war Money. Ich hoffe, Money geht es gut im Loch. Ich hole mir einen neuen Money. Hey, du bist mein neuer Money. Komm, wir suchen uns einen Kühlschrank. Oder einen Sprengfass. Da vorne ist ein Sprengfass. Hey, ich ein Video? Puh, schluck das. Okay, hier muss doch irgendwo wieder ein Kühlschrank sein. Oder gibt's den nur in diesen normalen Wohnhäusern da hinten. Mensch Leute, ich vermisse Money. Seitdem Money gegangen ist, ist er nicht mehr da. Versteht ihr? Ich hol mir jetzt einen Kühlschrank. Ich will einen Kühlschrank. Stellt euch vor, da sitzt so eine Familie in ihrem Haus. Dann kommt so ein aufgepumpter Typ rein, zerschlägt die Wand und sagt, ich will deinen Kühlschrank. Und geht mit dem Kühlschrank in einer Hand. Danke. So, da hinten ist ein NPC. Das ist zwar nicht Money, aber der wird gut genug sein. So, jetzt aber präzise zielen, werfen und... Oh Gott, habe ich ihn getroffen? Nee, ich habe ihn nicht getroffen. Schade. Oh, ich habe den Zaun getroffen. Oh, da hinten ist noch eine Trophäe. Die können wir aufsammeln. Wie schön. Wir nehmen wir uns den Kühlschrank. Nehmen wir ein bisschen Abstand. Und. Ja. Trophäe hier noch. Dillem. Nicht weglaufen. Ah, oh, die bleiben immer stehen, wenn ich sage, nicht weglaufen. Warum denke ich nie daran, dass sie auf mich hören? Ich bin so gut darin, die NPCs auf Sachen zu werfen, aber nie Sachen auf NPCs. Ich verstehe es nicht. Schon wieder. Ich habe daneben geworfen. Ich kriege es einfach nicht hin. Geh mal nach da hinten. So. Jetzt aber. Oh, jetzt habe ich nicht weit genug geworfen. Wie kann das sein? Okay, jetzt aber. Ha! Ich habe geschafft. Okay. Jetzt nur noch 2000 Steine und 5. Weitere Requisitenwürfe auf NPCs. Dafür nehme ich den NPC hier mal mit. Kann ich den eigentlich so richtig nach oben werfen? Hui. Ne, er fliegt immer gerade nach vorne. Ich habe da keine Kontrolle darüber, in welche Richtung. Schade eigentlich. Oh, mit Entschuldigung. Muss ja mal kurz rein. Dankeschön. Oh, den Stuhl. Ich wollte schon immer so einen Stuhl haben. Die Wegtür. Warte bitte. Worauf soll ich warten, Bruder? Ich will den Stuhl haben. Worauf soll ich warten? Na los, sag mir, worauf soll ich warten? Okay, er steht einfach nur rum. Dann gehe ich wieder. Ah, oh, er schreibt. Okay. Wann machst du dein nächstes Video. Jetzt mache ich mein nächstes Video. Okay, ich werfe jetzt noch eine Granate auf dieses Haus da <lacht> didim, didim. Yeah. Und wie viele Steine brauche ich noch? Oh, die Hälfte habe ich schon Dann kann ich doch bestimmt einmal eine Granate auf die Fässer dort werfen Hey, was ist denn da passiert? Nochmal auf die Fässer dort werfen <lacht> Aua ah, <lacht> Ich wusste nicht, dass die sofort hochgehen Aber hier sind jetzt wieder einige Edelsteine, die ich einsammeln kann Das ist doch schön Kann ich die Lampe hier aufsammeln? Schade, die ist zu groß Aber das Ding hier geht Leider sind die NPCs immer so klein, ich treffe die nie. Oh, wer ist denn der Adonis da hinten? Geh weg. <lacht> geh weg. Nein, geh weg, habe ich gesagt. Geh weg. So, aber während ich hier ah, meine Wut an anderen auslasse, schon wieder daneben, ich treffe einfach nicht, kann ich ja mal in den Shop gucken, weil ich habe ja jetzt schon ein paar von diesen Edelsteinen zusammen. Gehe dann auf den Shop, hier auf Ausrüstungen und ich könnte mir einen Kick holen. Tritt Spieler, Strukturen und NPCs. Mhm. Kostet mich 5000, also könnte ich es mir gerade so leisten Force Blast Lade mächtige Explosionen auf, die Ziegel und NPCs in deiner Nähe werfen mhm. Kopiere das Aussehen von Objekten auf der Karte Ich kann mich so aussehen lassen wie andere Objekte, cool Das ist ja alles richtig krass Aber man muss klein anfangen, Leute Deswegen fange ich erstmal an mit ganz normalen Kicks so. Nummer 8 sind jetzt Kicks Das heißt, Kick, Kick Mit mein Ich, ich merke jetzt erst, dass ich gerade barfuß bin Ey, du da aus dem Weg, du Wicht. Aus dem Weg habe ich gesagt. <lacht> ich habe sie getroffen. Was, was tötest du mich? Was soll das? Ich habt dir nichts getan, Bruder. Und dir habe ich auch nichts getan, Bruder. Jetzt kriegst du aufs Maul. Aua. Warte, warte, ich brauche einen NPC. Nein. Ah, du kannst mich jetzt nicht schlagen, weil, weil du Werfen ausgerüstet hast. Nein. Geh, bitte wirf ihn nicht auf mich. Bitte wirf ihn nicht auf mich. Na gut. Ich werfe dich in das Loch. Jetzt. Oh Mist. Das hätte so gut werden können. Nein. Wirf mich bitte nicht in das Loch. Komm, ich werfe jetzt das Ding auf irgendwas. Komm. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich muss es jetzt versuchen. Ich muss es jetzt versuchen. Ich werfe das auf das Haus dort. Alles klar, was ist das? Warte, warte, lass mich das anschauen. Bitte lass mich das anschauen, Bruder. Ich habe das ganze Haus zersprengt. So, sammle ich nochmal die Edelsteine hier auf. Also dem Haus geht's gut, würde ich sagen. So, was das hier ist, weiß ich nicht, aber der Typ hat mich gerade angegriffen. Also kriegt er jetzt auf die Schnauze. Was hast du davon. Ha, oh Gott, ich habe ihn vaporisiert. Der ist einfach weg. Ich habe ihn getötet. Ja, das kommt davon, wenn man mich schlägt. Merkt euch das. Ich kick hier einfach diese Kante weg. Und jetzt. Bam, bam, bam. Ja. Ey, ich wollte dich kicken. Oh, ich krieg das mit dem Kicken nicht hin. Kicken ist doof. Weil ich immer so lange brauche, um zu kicken zu switchen. Okay, wenn du es nicht anders willst, dann kriegst du jetzt diesen hier ab. Ah, ja, Glück gehabt. Warte, ich will so ein Fass haben. Gib mir so ein Fass, Bruder. Bruder, oh, gib mir so ein Fass. Jetzt. Aha, aha. Und. Aha. Und. Aha, Und. Aha. Und. Aha. Oh nein. Nein, geh weg. <lacht> Lol. Nein, ich wollte ihn kicken, aber ich bin irgendwie in die Luft geflogen. Ich kann nicht mehr aufhören, dieses Spiel zu spielen. Aber ich würde sagen, ich bin jetzt mal fertig mit dem Spiel. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Schreibt mir auch bitte in die Kommentare, ob ich mehr Biked abspielen soll. Weil mir macht es richtig Spaß. Wenn es euch Spaß macht, perfekt. Bis dann und ciao.